Streng bewacht hat das erste schwimmende LNG-Terminal Deutschland erreicht. Die Hoek Esperanza war eigentlich für Australien gedacht, wurde dort aber aus Umweltschutzgründen abgelehnt, weil sie ihre Leitungen mit Chlor spült und das Abwasser einleitet. In Wilhelmshaven arbeitet die Industrieanlage in direkter Nachbarschaft zum sensiblen Ökosystem Wattenmeer. Das sorgt für Kritik von Naturschützern. Niedersachsens Umweltminister verteidigt das Schiff und kündigt regelmäßige Messungen an. Es gibt keinen Umweltrabatt. Alle europäischen nationalen Umweltstandards werden streng eingehalten. Die Grenzwerte werden deutlich unterschritten. Am Alfred-Wegener-Institut einer renommierten Forschungseinrichtung in Bremerhaven sieht man das schwimmende Terminal ganz anders. Das ist Stand des letzten Jahrhunderts. Da ist das häufig gemacht worden, dass man einfach sagt, man lässt einen Überbleibsel irgendeines Prozesses, entlässt das in die Luft, in, ins Wasser, in die Erde oder eben ins Meer. Ich denke, heutzutage sollte man das nicht mehr machen. Die Deutsche Umwelthilfe prüft bereits eine Klage mit dem Ziel, die Chloreinleitung zu verhindern. Für die offizielle Einweihung heute mit Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck sind massive Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden. Proteste werden nicht ausgeschlossen.